Und damit willkommen zum Qualifying vom zweiten Rennen hier in Spa Franco -Jean. Ja, nach dem Rennen in Baku, was ganz okay eigentlich war, zwar <lacht> für ba beide ohne Punkte, aber es, war, es, es war, war spannend und spaßig. Es war ganz okay, also, also die paar Sekunden, die ich gefahren bin. <lacht> ja, ähm, das ist gerade ziemlich leer. Oh, nö, das hat die Reifen nicht abgespeichert. Ach komm, egal. Auf jeden Fall, ähm, die Punkte, ähm, oder äh, die Punkte, auf jeden Fall die Pace, die wir da hatten, die war auf jeden Fall schon mal vielversprechend und darum könnte das echt spannend werden. Ja. Warte, wie viel Benzin habe ich dabei? Machen wir mal so. Ich weiß nicht, wie. Ich, ja, fürs Spa braucht man ein bisschen mehr Benzin, glaube ich. Das ist eine lange Strecke. Lange Out-and-In-Lab. Gut, ich kümmere mich um die Änderungen. Bereit? hier ist mein Benzin runter, ERS runter. Bist du hinter mir, da? kommen gerade aus der Box. Wir haben auch noch kein wirkliches Training hier gehabt, weil wir haben zwar ein Training vor dem Komprime an, aber es war ein komplettes web Training und deswegen konnten wir nicht üben sozusagen. Macht keinen Sinn, weil das restliche Wochenende komplett bei Sonnenschein stattfindet. Ja, das heißt wir sind natürlich ein paar Runden zum Einfahren gefahren, aber es hat eigentlich keine wirklichen Auswirkungen auf unsere Paces hier. Ja. Bzw. ich bin noch nicht mal eine richtige Zeit gefahren. Ja. Auto zerstört. Fun Fact am Rande, ich hätte eine Grid-Strafe gehabt, weil ich hab mich weggedreht und Rocky ist mir reingefahren. das hätte so ganz, ganz ich Aber so ganz, ganz leicht vor allem. Hm? So ganz, ganz leicht in der Bustopsy da hast du dich weggedreht und ähm, ja. Ich habe bin hab mich nur ganz leicht berührt und du kriegst das. Ja, Strafe. er hat mich halt nur leicht angeschoben und da steht 5 Plätze Grid und dann habe ich gesagt, nee, nee das lass noch nicht. besser ich habe mich da geweigert weiterzufahren. Jetzt haben wir das Strafensystem etwas angepasst, also es kann keine Grid-Strafen geben. Mhm. Weil, das soll erstmal noch wegen gepatcht werden, das, weil ich will nicht jedes Rennen eine grid kriegen, weil ich mal einen Fahrfehler mache und mir jemand reinfährt. Mhm. Und ich will ja auch nicht immer das Training neu starten müssen. So, Reifen sollten warm sein, ich wärm sie noch mal ein kleines bisschen auf in der blau -Schimmer. Und dann letzte Go. Also hier mal auf maximal, hier auf Hotlap. Bin gespannt, wie man hier haushalten muss mit dem Ers oder ob das vielleicht sogar reicht für die Runde. Ich bin mir, ich ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ers für die gesamte Runde reicht. Also ich glaube, selbst am Anfang verbrauchten wir schon fast das gesamte ERS. Da... bei der... Kessler-Geraden oder wie heißt die? Welche? Die erste Gerade hier. Äh, Chemistrate. Chemistrate. Also war ich mit Kessler gar nicht so weit weg. Also allein dort... Der ja, ich schon das. Hey, oh, oh, oh. oh, nur ein frontflügel Hast du gemacht? Ich bin... Bisschen zu weit ingefahren. Das Problem ist, ich fahre hier halt auch das erste Mal ruhig in dem Spiel. <lacht> Gerade. Hat sich auf jeden Fall sehr eindrucksvoll angehört. Ich dachte, ich hatte schon Hoffnungen, dass ich dadurch in Q2 bin, sicher. Jetzt werden bestimmt ein paar Leute kommen. Ja, jetzt. Redil you actually. Ich kann das nicht aussprechen. Radillion. Radillion, stimmt, Radillion wird ausgesprochen. Ich wusste gar nicht mehr, wie es ausgesprochen wird. Throid, bitte mach Platz, danke. Oh, da bin ich etwas zu schnell rein in die Kurve. Muss ich im zweiten Versuch auf jeden Fall noch besser hinkriegen. Ich habe jetzt etwas gehaushaltet im Mittelsektor. Mal schauen, ob es jetzt reicht für die Larshima-Ecke da noch. Jetzt auf Überholen stellen. Wird knapp. Ich glaube, es reicht nicht mehr ganz, wenn ihr es... Nee, ist schon aufgebraucht. Muss man sehr, sehr runterstellen, denke ich mal. Ja. Was wissen du gefahren im Mittelsektor? Hoch. Ja, habe ich. Will aber mich ich, ich bin vor und hinter Verstappen, also ich bin relativ zufrieden. Also, ich habe erwartet, dass man so auf Mittel oder Niedrig fährt im zweiten Sektor. Werde ich jetzt auch machen. Die Runde. Ich hole mir erstmal neun Flügel. Aber die orange ist wirklich etwas instabil mit dem... Ja, das Problem, ich finde, das hätte natürlich noch nicht gefahren im Trockenen. Ja. Ich kann jetzt auch nichts mehr ändern wegen dem park für me kram Ich hätte auf weniger Ballast auf jeden Fall stellen sollen. Sechser ist sogar etwas zu hoch, wenn man die Eau Rouge schön fahren will. Also ich glaube, gerade im Rennen könnte es da für mich brenzlig werden. Ja, ich habe sieben. Ohne Traktionskontrolle. Ja, okay, dann hast du es noch schlimmer. Mm. Wenn man dann noch die Strecke noch nicht gefahren ist mit den aktuellen Boliden, dann... Ja. Beziehungsweise ich bin sie, so, glaube ich, noch nie wirklich gefahren. Vielleicht ein, zwei Runden. mal. noch doch in der Bros. Äh, Brosl Extreme. Das ja. So okay, das zählt nicht. Weil da bin ich dann natürlich mit einem Ferrari und sowas gefahren. Ich meine... Also ich meine jetzt nur so mit realistischen äh, Konditionen, weil weil das Auto ja einfach viel viel schneller ist. 80 äh, mal roll durch. Weil ja perfekte Bedingungen sind fürs Auto. Wenn ich überlegen, soll ich noch eine Runde fahren jetzt hier oder soll ich das in die Box? Ich glaube, ich teste sogar noch eine Runde an. Sollte sogar knapp noch reichen das Benzin. Hier vorbei an unserem Sofa. Wenn die Runde gut ist, dann muss ich halt ganz lange zurück zur Box zuckern. Und wenn sie scheiße ist, kann ich sie einfach abbrechen. Dann guck ich mal, wie sich hier die Cups verhalten. Die Körper sind eigentlich alle nahezu durchgehend tödlich. Die fühlen sich aber Warum noch ich keinen. Empfehlen. Also, der in Ruhe fühlt sich anders an. Der Rest fühlt sich zumindest bis Anfang Sektor 2 recht gleich an zu 2017. Hm. Hm. Hm. Der Körper in der Ruhe ist deutlich, deutlich aggressiver geworden. Das ist es, glaube ich, aber auch. Von und halt in Ende äh, Sektor 2, Anfang Sektor 3. sind sie ein bisschen aggressiver. Nein! Keine Schaden, gehört? aber ich hatte eine, ich bin leicht abgeflogen. Ich hatte zwei Zehn Verbesserungen, hatte noch sehr viel EPS. das heißt so. Und wieder Alonso ist vor mir. Ich glaube, ich bin. Was haben die denn immer? Alonso fährt jetzt, glaube ich, nochmal eine Runde. Ah, oh, ne, der fährt rein. Also ich hätte hier locker eine 45er Zeit hinlegen können mit der Runde. Was so bist muss du denn gefahren? 46.2. Ich bin vor Ocon, aber hinter Alonso. Und dieses hinter Alonso gefällt mir nicht. Die Zeit hört auf jeden Fall machbar an für mich. Also ich hätte eine 45.8, glaube ich, so jetzt hingelegt mit der Runde. Hätte ich es nicht weggeworfen. Ja und übrigens wir haben die KI auf 102 jetzt hochgestellt. Ja, stimmt. Wir haben sie jetzt höher gestellt, weil im letzten Rennen waren wir schon zu stark ein bisschen. Mhm. Schauen wir mal, was ist Alonso gefahren? 459. was ist Ocon gefahren? 463. 3 Van Dorn, 46 5. Und dann beobachte ich mal, was da hinten noch so kommt. Zumindest habe ich wieder Sektor 1 gehabt. Hatte ich auch schon. Ja, es war aber mein erster schneller Sektor in, die, äh, in Sektor 1. Oh, das war grenzwertig. Aber <lacht> ich würde gerne. Das hat Zeit gekostet! Bauen. Und das war gerade echt extrem gefährlich. Also Höckenberg ist hier sehr weit nach vorne geschossen. Und ansonsten... Es sieht jetzt nicht so gefährlich aus, finde ich. Ich bleib, ich bleib mal drin erst. Schauen wir mal, Carlos 1, wie sieht's bei dem aus, oder, wer ist hier noch gut unterwegs? Warum kann ich meinem Teamkollegen nicht zuschauen? Ah, da ist er. Da steht, Outlap. bist du gerade. ist meine Runde. Komisch. Und deine Runde reicht für... P7. p 45, 45 da war noch eine halbe sekunde drin, denke ich mal Und schau ich mal was so der Rest macht sehr gesehen wird sich wahrscheinlich nicht verbessern Brandon hartley ist hier noch unterwegs aber auch nicht schneller glaube ich carlos 1 das wichtig ist 45 8 ich bin nur noch p12 so, ich habe zwar zwei ziele jetzt im ersten sektor verloren aber ich will jetzt wissen was ich im äh, mittelsektor verloren habe durch die großen quersteher und das äh, ja, gegenlenken. Okay, das war nichts. Also ich glaube, ich riskiere es und bleibt drin. Also in, in Puhor habe ich etwa zwei Zehntel verloren eben. Weil ich will nicht unnötigen Reitensatz oder zu verschwenden. Ich habe ja meine Lektion gelernt da in Baku. Oh, jetzt bin ich sogar in der Verbesserung drin. Das sind zwar nur ein paar Tausendstel, aber. Ich beobachte mal, was vielleicht solche Leute wie Fandvoar machen. Wenn Fandvoar sich verbessert, dann ziehe ich noch mehr raus. Oh, lol. Hier habe ich nochmal zwei Zehntel geholt. 45,6. Also da war noch viel drin. Bei der perfekten Runde wäre noch eine halbe Sekunde drin, denke ich mal. Bei der perfekten, mhm. natürlich. Etwa zwei Runden kommen wir, mit dem Benzin noch Bei mir ist ja auch noch ein bisschen was drin. So, die, oh mein Gott, die Reifen haben schon 17%. Wobei ich bin oh, natürlich bin natürlich auch. Ich bin mit den Reifen, aber schon sind so, glaube ich fünf Runden gefahren. Und drei schnelle. Willst du noch mal fahren? Ich beobachte, beobachte Van Dorn. Dorn. Wenn Van Dorn sich nicht verbessert, dann bleibe ich drin. 45. Okay. Ich okay, sicher, genommen. Also, er wird sich leider nicht mehr verbessern. Ähm, wie sieht's aus? Wer ist denn? Oh, wird mich ja noch kriegen, bin ich mir relativ sicher. Und dann ansonsten Leclerc, Leclerc schreiben wir mal an. Pierre Gasli. Schauen wir mal erstmal Van Dorn fertig. Oder nee, Gasly kommt davor. Schauen wir mal, ob Gasly sich verbessern, weil wenn die mich nicht kriegen, dann bleibe ich einfach drin. Nee, Gasly geht in die Box, Gasly gibt auf. Was macht Van Dorn? Sieht auf jeden Fall recht beschissen aus, die Runde von ihm oh, oh, oh. Das sagt sie gegen so eine Legende. In seinem bei seinem Heimrennen. Und was macht er? Der hat 46,5. Also. Er wird mich nicht mehr knacken. Ist sonst noch irgendwer hier, der... Da komm, ich, ich, ich bleibe da. schon mal, sieben Zehntel braucht Gasli und hartli und so. Die kommen nicht mehr. Und Ericsson auch nicht. Da, da bin ich mir eigentlich sicher. Sollen wir dann abbrechen? Ja. Jo. Ich fahre nicht mehr raus. so weh jetzt raus also Wille. jetzt beten, beten, beten also wenn jetzt Ericsson und so weiter alle so viel Zeit gewonnen haben, dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr das wäre schon lustig oh, aber Scherz. Gasly kommt ja schon gar nicht mehr rausfahren, ja ich, hey. ich bin hier safe gefällt mir aber, dass ich so nah dran bin, selbst trotz der schlechten Runde, dass ich so gut dran bin an den vorderen Fahrern Am vorderen was mir nicht gefällt, so gefällt da ist eine riesen Lücke zu mir und PC. das gefällt mir nicht so <lacht> Ja. Oh, ja. Van, Dorn, Van Dorn hat sich sogar noch verbessert. Van Dorn ist 14. geworden. Ja. Ne, warte, Van Dorn war 14. Vergiss, was ich ja. gesagt habe. <lacht> Seh mal so, du hast einen sauber geschlagen und einen Ja, Weißt du, was äh, irgendwie unrealistisch ist? Dass der McLaren hier so gut ist. Wir haben ja in der Realität gesehen, was der hier kann. Ja, war ganz okay eigentlich. Weiß nicht grottig, aber auch nicht so gut. Äh, ganz okay. Die waren mit Abstand letzter in der Realität. Ja, aber es, es war nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Bin ich ehrlich. Also du meinst, schlechter als letzter und vorletzter geht nicht. Die Strecke ist äh, noch Zeit schlechter geht. Es geht noch schlechter, zumindest von der Performance her. Ah ja, weil ja stimmt, Alonso war ja sogar schon durch den Schaden raus und Van Dorn ist der letzte auf der Strecke gewesen. Mhm. Naja, man konnte ja gar nicht sehen, was er wirklich kann, weil Alonso ja nicht gefahren ist. Und Van Dorns Auto haben sie ja eben eh was sabotiert. <lacht> Van Dorn's Auto läuft nur, wenn er im Windschatten von Alonso fährt. Wir haben aber gesehen, wie schnell noch es ist. Ja. Schneller als Van Dorn und das im Training. Ja, ich ich das nicht unbedingt. Auto mal sagen, dass er schneller ist, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Hm. Ich freue mich schon, den nächstes Jahr in der Formel 1 zu sehen. Hm. Während Russell wahrscheinlich gar keinen Platz finden wird, dass die Mercedes Junioren haben es eigentlich so scheiße. Sie kriegen irgendwo ein Bla oh, weil what? bei den anderen bei den Kundenteams sind Pay Driver und Ocon. Hey, ja, also also Con cool. wird bei Toro Rosso nicht genommen, weil er Mercedes Junior ist. Deswegen werden wir den tote Wolf entlassen aus dem Mercedes Junior Programm, damit er bei Toro Rosso genommen wird. Bei Red sagt sobald er kein Mercedes Junior mehr wäre, dann würden sie ihn sofort bei Toro Rosso nehmen. Also Schwachsinn eigentlich. Wieso? Ich würde immer den besten Fahrer nehmen, den ich kriegen kann. Ja, aber sie sagen, sie investieren noch kein Geld und trainieren noch keinen Fahrer, der dann wieder zu Mercedes geht. Ich lasse jetzt auch mal Hamilton durch hier. Ach, Alonso geht auch noch durch. So. Ja, aber die investieren doch genauso viel wie in, wie es bei anderen Fahrern auch der Fall ist. Also. Ja und die bleiben dann aber im Team. Prokon wird zurückgerufen, wenn Bottas weg ist. Höchstwahrscheinlich. Hätten sie doch niemals Vettel irgendwie großgezogen. Oder Ricardo Ja, Vettel ist aber la sind beide lange bei Red Bull gefahren dafür. Ja. Aber das Mercedes Junior Programm soll ja eh eingestellt werden nach dieser Saison. Einmal Mitleid für Pascal Wehrlein, ja. der auch nächstes Jahr keinen Platz in der DTM hat, weil Mercedes aus der DTM aussteigt, nächstes Jahr, oder Ende dieses Jahres. Nice, ich krieg, oh Gott, Ricardo. ricardo ist in O'Rouge vor mir, oh, mit Dirty Air durch die O'Rouge, das ist schön. So, jetzt macht hoffentlich der Vos India da gleich Platz das ist sergio perez ich fahre hier auf jeden fall hart am limit und dreh mich weg mit leichten Schaden jetzt. Und Ricardo ist mir hinten drauf gefahren. Das hätte wahrscheinlich schon eine Oh nein! Geben. Geh weg bitte! Oh Gott, ja! Ich muss gerade Benzin und so runterstellen. Sorry! Ich habe Angst, dass ich hier gerade drauf fahre und mein Auto kaputt ist. Ja. Ich glaube ich fahre sogar mit dem Frontflügelschaden noch eine Runde. Weil sonst kann ich den ersten Stand eh vergessen. Weil zwei den schaffe ich jetzt nicht nochmal. Oh, jetzt habe ich vergessen das ERS zu managen. Jetzt fehlt es mir für, für den letzten Teil ab P7 P7 vorgefahren. Kämpfe dich auf P6 vor. Geht eigentlich. Weil ich bin natürlich hinter Leclerc. Ich bin hinter dir mit der 2-Minuten-Zeit. <lacht> <lacht> Was, du bist auf Soft gefahren? Ja. Zeit beträgt also. Eine Minute, Wir haben eine 10-Level-Leclerc gefehlt. Die ist wegen euch gerade passiert. Auf jeden Fall. <lacht> ja, sorry. Man kann es immer ja probieren. Ich dass man auf eine 1-Stop eventuell fährt. hier. Ja. Oh Gott, mit dem Flügelschaden geht's hier gar nicht mehr. <lacht> ich bin gerade noch so ein Q3. Welche Zeit hast du? 46,7. Die Reifen sollen angeblich nur 6, 7, 10 langsamer sein als die Supersofts. Aber das glaube ich nicht. Sind mehr glaube ich. Ja, ich glaube die sind über eine Sekunde langsamer. Und vor allem habe ich die Kurve hier gar nicht bekommen. In der in der schnellen Runde. Die hat mir sehr, sehr viel Zeit gekostet und ich hatte meine ERS nicht gemanagt und. Es gab da einen Konflikt mit einem Red Bull und einem Haas vor mir. Egal. schnappe ich mir die Super soft Man kann es ja probieren. Ja. Der ja, hätte ich halt eine schöne andere Strategie gehabt und hätte eine freie Fahrt im Rennen wahrscheinlich gehabt. 46,5 auf... habe ich. Oh, das war, wobei das ist ein Schaden, wie groß ist der? ähm Gelb. Okay. Wobei, wenn man sich deine Runde davor anschaut, die du in Q1 gesetzt hast, ist das sogar noch okay. Du hast wenig Zeit verloren. Ja. Aber für mich wäre das schon, ja, einiges Rückstand dann. Jetzt muss ich halt schnell zurückkommen für den letzten Stint. So, dann holen wir uns mal Supersoft. Die sollen 8 Zehntel schneller sein. Dann wird es eh eher der Schaden dann rausreißen. Alles fertig. Mhm. Und dann noch die Fehler, die halt bei mir passiert Oh sind. Gott, und ich habe den Flügel kaputt gefahren Da hätte mir auch das Rad abfliegen können. Und das in der Inlab. sehr oh. ärgerlich gewesen. Das wäre sehr unnötig gewesen das wäre ja typisch besser ich. wie ich in Baku, wo ich in der Outlap das Auto setzen hab ja Ja, bei der Inlap kann man ja wirklich langsam fahren Outlap muss man ja manchmal sogar pushen oh. aber überraschend, Bottas nur P11 und wer ist hinter dir noch? Teamkollege, keiner doch einer der wahrscheinlich keine Zeit hat Okay. also mir noch keiner hinter mir das angezeigt. Sind, sind wir an letzter Stelle. Das ist komisch. Von den Autos, die im Rennen sind, sind wir an letzter Stelle, sagt er mir. Einer ist raus, der hier ist. Kann es sein, dass irgendein Auto kaputt gegangen ist? Vielleicht von dem Red Bull. Äh, ich kann mal kurz auf die Rennleitung schauen. Äh, Ricardo <lacht> DNF, ja. <lacht> ja, was mhm. macht der aber auch? Da sind mir da drauf. Aber der, der hat nur seinen Flügel verloren. Der muss sein Auto danach abgestellt mhm. haben. Oh, Reik Geh vorbei Reikön. So Reif äh, Temperatur. Was ist so die Temperatur, die man braucht für den Reifen? Weiß ich nicht. Und ich achte eh nicht auf die Temperatur, ist mir Ich nicht okay. auch nicht. Vielleicht mal mache ich es einmal. Ich habe 86 Grad Kerntemperatur auf allen Reifen. warte wie viel Zeit ist noch über fünf Minuten auf jeden Fall ja weil ich hier noch keinen Timer ja ist noch über fünf Minuten dann bleibe ich so von Benzin hier was für drei Runden reicht wie viel Zeit haben wir noch genau 5:30 haben wir noch also ganz ganz eventuell kann man noch kann ich noch einen weiteren Stint fahren weil ich ja jetzt schon auf der Runde bin noch ein Stint schaffst du nicht mehr. Dann erste Kurve, <lacht> erste Kurve direkt 4 Zehntel rausgeholt. Du musst 3,50, musst du schon wieder aus der Box fahren. Nee, warte. Nee, 3,50 musst du in der Box sein und auf rausfahren klicken, damit du es noch schafft. Nee, musst du reinkommen, so rum. Ja, ja sowas ja, etwa. Ja, 3,50, das heißt, du dürftest jetzt nur eine Runde fahren und ich würde eher zwei Runden fahren und dann halt, ja. Natürlich, wenn ich nur eine Runde jetzt fahren <kennst> Besser, du müsstest die Runde dann schon reinfahren. Wenn du es dann noch schaffen Ich habe jetzt schon sieben Zehntel nach dem ersten Sektor. Ja, meine ich, also fahr die Runde fertig und fahr noch eine Runde und dann... neun Zehntel. Aus. Und jetzt gleich komme ich zur Ricardo-Gedächtniskurve. Ah witzig, dass ich die Kurve, die pure ohne mit Frontflügelschaden besser bekommen habe als sonst. Ich habe pure leider nicht so gut bekommen. It's Redline really, actually. 1,4 Sekunden. Das war witzig. Selbst Lando Norris wusste es nicht. 1,4 Sekunden im Delta. Super. 1,7 40 0. 50 weiter 3 für Platz 4. Ja dann bist du locker weiter. Ich bin zwischen Raikön und Verstappen. Am meisten du hast einen Kontrahenten weniger, jeder weil Riccardo. Ja. No comment. <lacht> Reikön ist eine halbe Sekunde weg. Oh, oh Mann, du... Bitte, äh, kannst du dann kurz Platz machen? Da ist oh, noch. Ich komme auch gleich. Also jetzt kurz da Platz machen. Danke. Oh Mann, Vandorn. Gib mir Windschatten oder geh weg. Oh <lacht> Gott, ich werde genau auf ihn auflaufen hier. Aber krank, wie viel Zeit das war. Also ich denke mal so, es waren ja 1,7 Sekunden Verbesserung. Ich denke, so etwa 8 bis 9 Zehntel waren äh, Verbesserung den Rest. Nee, ich würde sagen, eine Sekunde, 1,2 Sekunden waren Verbesserung durch die Reifen und der Rest durch ähm, Crash und Fehler, die ich in der Runde gemacht habe, in der anderen. Ja. Ich bin sogar gerade aktuell langsamer als auf meiner kaputten Frontflügelzeit mir zu denken geben gerade vor Horror perfekt bekommen das schöne ist ich bin eine runde gefahren meine reifen am 5 prozent 4 5 und 6 okay, prozent hier mache ich gerade richtig viel gut ich habe perfekte bedingungen fürs ähm, für rennen eigentlich ja. eine schnelle runde und das war's Ich bin P10, zwischen den beiden Force India jetzt. Aber okay. mit einer schlechteren Runde als in Q1. Oh, oh da kommen, kommen die anderen. Hallo, Alonso. Oh, jetzt kommen alle nochmal, die eine Runde setzen wollen. Ich hänge auch noch eine zweite dran. Hallo, Leclerc. Na gleich in Sektor 1, so viel besser. Komm, Leclerc, geh vorbei, hol dir eine gute Runde und schlag meinen Teamkollegen. Ich schnapp mir jetzt, Ocon. Ich fliege nicht raus. Ich ja sicher so noch Dorn im Weg. Nein, ich habe drei Zehntel Verbesserung weggeschmissen. Das war eine schöne Runde von mir. Bin ich echt zufrieden mit gewesen. Zwar nicht am Limit, aber es war schon gut. War echt schon eine gute Runde. Okay, hier habe ich auch noch mal viel Zeit gut gemacht. So Rennleitung, da sehe ich ich bin der einzige, der zweistens gefahren ist beziehungsweise auf anderen reifen zweistens werden gar nicht angezeigt so ricardo ohne zeit das ist natürlich sehr sehr, sehr bitter ich frage mich was mit ihm passiert ist ich weiß es nicht so also theoretische bestzeit von dir nach den sektoren wäre 45,9. Also ich habe diese Runde locker 5 Zehntel Verbesserungen liegen gelassen, aber noch eine Zehntel Verbesserung, die ich jetzt also hoffentlich ins Ziel rette. Dein Sektor 2 war eine Zehntel langsamer als in deiner schnellen Runde. In Deiner anderen schnellsten Runde. Und ich habe die ganze Verbesserung weggeschmissen. Ich bin so ein Dödel. <lacht> Achten, also in Sektor 3 hast du auch nochmal eine anderthalb Zehntel verloren. Oh shit, ich kann noch eine Runde fahren, ich Dödel. Ich hätte nicht abbremsen sollen. Egal, du hast viel, viel Verbesserung, das sollte auch gehen. Eventuell. Warum habe ich jetzt gar keinen Sound, Leute? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keinen Sound gerade. Warum auch immer. Nee, warte, ich habe kein Benzin mehr für die Runde. Dann lasse ich sie jetzt fertig laufen. Du hast kein Benzin mehr. Na, ich habe schon noch. Ich habe halt nur 0,8 Benzin. Das reicht nicht für eine Runde auf Max. Nein, Bottas hat sich verbessert. Ich bin raus. Und auch noch den Ex hat sich verbessert. Peres. Ja, ich will mal eins sehen. Wie viel hätte ich Verbesserungen gebraucht? Peres. 45,9. Ähm, ja, das das hätte ich sogar geschafft. Ich habe 15. Verbesserung weggeschmissen. Damit wärst du auf Platz 9 hinter beiden Rhinos. Ne, mit Alonso wäre es knapp geworden. Der Nein, Alonso. Al Al Alonso ist 45,7 gefahren. Äh, 45,7 mein Herr. Ich. ich beende einfach die Session. Hat ja keinen Sinn mehr hier noch abzuwarten. Ja. Q3, ole ole ole. Zumindest für Stop, einen Fall. ein Stopp, ein Stopp, ein Stopp. Ole ole. Ole. Du hast halt den Vorteil. Ja. Das in Paris hätte ich locker gekriegt, das ist so ärgerlich. Boah, aber die 5 4, 0 die war echt schon krank gut. Ja. Aber schau mal, ich habe sozusagen meine gerechte Strafe bekommen. Das ist meine fünftplätze Grid-Strafe für Ricardo sozusagen, weil ich ja sonst in die Top 10 gekommen wäre. <lacht> du wärst sogar eigentlich schon von 13 gefahr gestartet. Ja. Weil Ricardo, der hätte nicht locker oh. gekriegt, das ist halt Ricardo. So Schön, jetzt habe ich zwei Stints zur Wahl. Es ein bisschen. kann es sein, dass es ein bisschen dunkler draußen ist? Ja. Ich habe nur mal ganz kurz rausgeguckt. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ich darf jetzt wieder Kommentator spielen. Mhm. Eine Überraschung gab es an diesem Wochenende schon. Daniel Ricciardo hat den Einzug in Q3 nicht geschafft. <lacht> <Ich> fra <lacht> Alle fragen sich, was schief lief. Viele denken, es war der Honda-Motor. <lacht> der nicht mal verbaut ist. Ja, der nicht mal verbaut ist. Er hat wahrscheinlich einfach gehört, dass er ab nächstem Jahr mit einem Honda-Motor fahren soll, wenn er bei Red Bull bleibt, und das hat ihm einfach die Nerven geraubt. Hallo Nico Hülkenberg. Hm. Und ja, dann schauen wir mal an. Was können wir hier alles reinwerfen? Schnellste Runde, dann. Was ist davon interessant? Die momentan ausgerüsteten Reifen, Telemetriedaten, Rundendaten. Hier gibt es alles. Ja, dann machen wir mal den Vergleich zur fünften führenden. Und da sehen wir auf jeden Fall gerade. Fahr Max vorbei, Perez. Okay. Ich will, dass Perez vorbei fährt. Ist er ja. Ja, nachdem ich, nachdem ich schon bei 0 km auf der Strecke stand. So, dann schauen wir mal, wer ist hier am weitesten vorne. Es sieht so aus, als würde Max Verstappen als erst auf eine schnelle Runde gehen. Dann dicht gefolgt von oder Bottas? Wer ist es? Valtteri Bottas. Dann kommt Nico Hülkenberg. Und Perez. als letzter wird Sebastian Vettel auf die schnelle Runde gehen, der jetzt erst mhm. aus der Box fährt. Also schauen wir auf Max Verstappen. Da ich ist ein in Renault in den Top 10. In den Top 10. Zwei Renault in den Top 10. Äh ich meinte McLaren Renault. Achso, McLaren. <lacht> ja. Es ist ein Wunder. Wie war das? Sie hatten keine Pace. Ja, das Spiel zeigt, Alonso und Van Dorn sind scheiße gewesen. Das Spiel hat sie aufliegen lassen. Übrigens zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, es gab jetzt vor ein, zwei Tagen einen Test von Fernando Alonso bei, äh, ich weiß gerade nicht welches Team, aber er war, ist äh, in einem Indica-Fahrzeug gefahren. Und hat gesagt, dass es auf jeden Fall viel, viel Spaß macht. Und er hat, also wir wissen nicht viel, weil wir wissen nichts von den Zeiten leider, weil war sehr, sehr abgeschottet alles. Aber es hört sich für mich so an, als ob das passieren würde, was ich hoffe. Und zwar, dass Fernando Lons in die Indica geht. Auch wenn ich die Serie leider nicht schauen kann, weil amerikanischer Sender. YouTube Highlights regeln. Ja, wo wobei Indica... Ne, zumindest hat man das Glück, dass manche äh, große Events auch von Leuten gestreamt werden. Ähm, auf YouTube. Zwar jetzt nicht unbedingt von der Indica selber. Aber auch die Rennen äh, der Indica werden äh, um eine Woche verzögert, glaube ich, auf dem Indica-Channel hochgeladen. Das Problem ist, man darf da nichts von den Ergebnissen mitbekommen. Ja. Das ist das Problem. Das ist halt sehr schwer, wenn man die Formel 1-App abonniert hat. Die ist die die Fernando Alonso gewinnt das Indica-Rennen oder so. Walter Bottas hier auch auf einer sehr guten Runde, er hat auf Max Verstappen immens aufgeholt in seiner schnellen Runde und kann jetzt sogar noch Windschatten in den letzten Metern nehmen. Er fährt ihn jetzt eigentlich sogar schon hinten drauf hier. Also Max Verstappen nicht gerade schnell und Max Verstappens erste Runde ist eine 45.1 und Wat Bottas, ja, der haut eine 44.1 aus, das ist mal eine eigene Welt. Nico Hülkenberg folgt hier als nächstes mit seiner schnellen Runde, sieht relativ solide aus, ich schätze mal eine mittlere 45er wird's. Also bei mir war es eine grottige Runde. Nico Hülgenberg startet mit einer 45-2. Besser als gedacht. Sergio Perez kommt als nächstes mit einer 45-5 über die Linie. Die Frosinia können hier nicht mithalten, was nicht gerade realitätsgetreu ist. Da kommt der Haas-Pilot mit einer 45-1 vor. Null. Du bist nur. du bist nur zehntausendstel hinter Verstappen. Die Runde war grottig. Da ist noch viel drin. Carlos Sainz schließt hinter ähm, Nico Hülkenberg ab und wir schauen jetzt Kimi Raikön zu oder Fernando Alonso. Kimi Raikön zuerst. Hamilton geht auch vorbei. Kimi Raikön hat gar kein ERS mehr. Der hat schon alles aufgebraucht. Kein gutes ERS-Management von ihm hier. Ohne kommen da 44-0 über die Linie. Was macht Fernando Alonso? Er kommt mit einer guten mit einer schlechten 45 6 über die Linie <lacht> und Sebastian Vettel folgt zuletzt das wird die Pole sage ich und ich liege richtig 43er für die Pole wird noch jemand einen zweiten Versuch machen ich glaube es nicht ne Verstappen fährt hier schon recht gechillt auch Bottas die fahren beide nur noch im siebten Gang durch Blaschimont die werden jetzt beide sofort in die Box gehen für den letzten Stint. da bin ich mir sicher und ich liege richtig das heißt wenn du nur noch eine Runde lang freie Strecke haben willst dann fahr Hast du auf jeden Fall eine Verbesserung die für Max Verstappen reichen würde mehr ist hier eh nicht drin für die anderen brauchst du über eine Sekunde ich fahr wahrscheinlich dann noch mal ein zweites denn bei mir ja sowieso aber du hast noch genug Zeit über sechs Minuten ich habe leider eine zehnte weggeschmissen weil mein ERS leider weg war Was war noch ERS gerade? Das wird eine gute Zeit. 4 Zehntel Verbesserung. Ja, 44,7. Letzter, schnellster Sektor. 7 Zehntel brauchst du noch für Bottas. So, wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten 40. Ja, wenn ich jetzt eine schnelle Outlap. äh, Inlap gefahren. Und schnelle Outlap auch noch dann. 4 Minuten was? 5 Minuten 30. Ach, das, das geht auf jeden Fall. Ja, schaffen tust es locker. Ich wollte halt, dass Hamilton vorbeifährt, aber der ist dann nicht vorbeigefahren auf der auf der Camel Straight. Und der hat hinter mir die Bestzeit gefahren glaube ich, oder? Nee. Oder hat Vettel die jetzt? Vettel hat die und Hamilton ist in die Box. Auf jeden Fall Hamilton hat hinter mir die Bestzeit gefahren, der war auf 1 kurzzeitig zum Zeitpunkt. Ja. Es ist gerade keiner draußen. Ich muss mich kurz müden. Jo. So, da so. sind wir jetzt in der Box. Ich glaube, jetzt musst du doch mal kappen. Wieso? ne? Oder wenn du das machst, dann wird nichts aufgenommen bei dir oder was? Im Aufnahmeprogramm. Weil gerade äh, irgendwie Telefon und sowas hattest. Ja, das. Äh, das sind einen kleinen Pieper, lasse ich drin. <lacht> ich <Ja>. bin faul! <lacht> Alles wurscht. Jetzt kannst du dir sogar Zeit lassen, weil du schaffst eh keine zwei Runden mehr. Weil du müsstest jetzt auf der Strecke sein für zwei Runden. Ich schaff das, ich kann noch drei Runden fahren. Ich war einfach... Ich meine, Ich war dreimal um die Box herum, in die Box rein und raus und dann in die Linie und dann habe ich dreimal die Linie überquert. Ich Darf meine, ich nur, weil dann wär's klüger, als einer letzten rauszufahren, dann hast du keinen vor dir. So, neue Reifen sollten vier Zehntel geben. Der Rest fährt jetzt, jetzt alles raus. Runde bei Wenn ich richtig Minute gesehen habe, ist da vier. ein... Vorsicht hier vorne, interessant. So, Der Zipäres fährt als erster. Vier Zehntel sollen drin sein laut den Reifenangaben. Und ich habe den schnellsten letzten Sektor, das gefällt mir. Zwar nur ein paar tausendstel vor Vettel, aber ich habe den schnellsten Sektor. <lacht> Soll ich mal was sagen? Also Game so Sektor 1, was ist passiert? Keine Ahnung, bin ich auf der Strecke. Ich schau gerade, ich, ich kann es nicht sehen. Ich fahre aber jetzt mal raus. Fernando Alonso steht noch in der Box, ich glaube, der fährt gar nicht mehr. Ne, Fernando Alonso fährt nicht mehr. Er hat keinen Reifen mehr. Von einem McLaren Renault geschlagen, das ist schon echt ein bisschen traurig für den Haarsahara. Du brauchst dir gar nichts sagen. Ich hab, ich werde das Rennen gewinnen, weil ich halt einziger fahre, ich sag's dir. Na, ich bin aber dafür schnell, schnell auf der Strecke, musst du bedenken. Ich glaube, ich kann das Unfall noch. Kann natürlich sein, aber das kann immer passieren. Egal wovon ich wo, wo ich starte. Mhm. bei mir sieht's aus, als ob ich von den Top 6 Plätzen starte, vielleicht sogar auf auf 5. Ja. So Sergio Perez geht jetzt als erster auf seine schnelle Runde. Ich werde der letzte sein, der seine Runde startet. Ja. Ja, dann wird die Spannung am größten sein. So, äh, Benzin schalte ich mal auf Max. Das wäre eigentlich ganz gut, weil sonst wäre ich das Benzin nicht glaube Ich habe fünf Runden. Ui. Wieso so viel? Ich habe schon weniger eingestellt aber irgendwie habe ich vergessen, noch weniger mit rein zu tun. Warum auch immer. Gut, dann schauen wir mal, was der zu sie noch reißen kann. Er ist aktuell P9. Es kann nur noch nach vorne gehen. Für den Forst India. Und nach Sektor 1 hat er eine Verbesserung? Ja, Verbesserung. Aber noch wichtiger, hat Max Verstappen eine Verbesserung nach Sektor 1. Denn dies wird der einzige Kandidat sein, der den guten Haas-Pilot noch schlagen kann. Max Verstappen hat... ...eine Verschlechterung nach Sektor 1. Sah es gerade nach Rauch aus? Nee. Ich dachte, der Renault-Motor wäre hochgegangen. Sah <lacht> <lacht> war zu Hause bei oh. es nimmt hier die Kurve. Der oh. Ist der oh, der oh. Jo, Rusch, die war krank. Ich bin ich bin leicht ausgebrochen im inneren Teil. 14 14 Holy shit, du machst Ra Jakob Waltery Bottas. Das sind zwei Zehntel. Bei mir stand 4. Dann war es an. Ah, das war von der letzten Runde noch. Das waren die vier Zehntel Verbesserungen zum Schluss, die es mir da angezeigt hat. Sergio Perez kommt über die Linie mit einer 45,4. Keine Verbesserung mehr. Sebastian Vettel verbessert sich nochmal. Walter Bottas kommt vor. Kimi Raikön. Hamilton oh, verbessert sich. Kimi Raikön schafft keine Verbesserung. Max Verstappen kommt über die Linie und knackt die Zeit des Haas-Piloten nicht mehr. Jetzt ist nur noch eins wichtig. Schafft es der Haas, vorne mitzumischen und Kimi Raikön aus dem Rennen? Ich habe eine Zehntel eben weggeschmissen. Wie viel Verbesserung? 2,5 Zehntel. Nee, das reicht nicht. Da müsstest du die letzte Kurve auslassen. Dann bin ich auf Pol. <lacht> ja bräuchte 7 Zehntel. Gut bekommen, Bastop. Und dennoch Zeit verloren. 2 Zehntel Verbesserung. 445. Ist solide. Kann ich mich, mich beschweren als SARS-Fahrer? Hm. Ich war besser als Grosjean. Oder war ich genauso gut wie Grosjean? Genauso gut, oder? in echt. Äh, puh, das weiß ich gar nicht. Der war P5. Ja, also ich sitze zwar im Magnusens -Fa Fahrzeug, aber egal. Ja. Also ja, hast du den Magnussen gemacht und du hast den Groschau gemacht. Also nach vorne, nach hinten war nichts drin. Ich hätte noch eine Zehntel rauskisteln können aus der Runde. Ich glaube, mehr wäre aber nicht drin gewesen. Ja. Und also, ja. ja. Dann wäre es das gewesen für die Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao. Beim Rennen. Ciao, Leute.